Ja. Hi. Morgen. Okay, mal schauen, was uns heute erwartet. Äh, die bisherige Mission haben wir alle abgeschlossen, also werden wir da gar nicht weitermachen. Ist hier drei Erinnerungsabschnitte. Oh je, das wird interessant. Ein, Alter hier. Oh, hi. Ihr schlaft euch gut. Drei von neun sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug in Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Assur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid Adin, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat. Lehnsherr von Akon. Was sind Ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Geht nach jedem Anschlag zu mir zurück auf das wir ihre Absichten erkennen mögen. Alles klar. Und, Alter, ihr, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Nicht wirklich. Das sagt einfach nur so. So schlimm ist es dann nicht zum Glück. Losreißen. Jawohl, da muss ich doch. Alter ihr, mich denkt meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich will nur das Losreißen kurz anschauen. Ich glaube, das ist X. Ne, X ist Ausweichen. Ach, Kreis ist Losreißen. Sehr gut. Gut, dann haben wir das schon. Ich verstehe. Sorry, die Tutorials sind einfach... So. Ich kann auch hier Unschuldige töten. Aber das kostet mich dann selbst halt Leben. Das habe ich noch nicht gemacht in diesem Video tatsächlich. Also in diesen ganzen Videos. Die Soldaten machen nichts, die werden einfach aggressiv. Aber wenn ich äh, unschuldige Zivilisten töte, kostet mich das selbst äh, den, die DNA-Synchronisation. Also meine Life-Points. Das einfach mal so nebenbei. Ich meine, das sieht dann so aus. Kostet mich vier Leben pro Zivilist. Wenn ich das zu oft mache, dann sterbe ich tatsächlich. Also werde an einen alten Synchronisationspunkt zurückgesetzt, so sagen Sie es hier. Weil man stirbt ja nicht, man desynchronisiert einfach. Weil man nicht äh, überlebt. Ja, äh, ja die, die, die, die Synchronisation ist halt nicht gegeben, wenn ich sterbe, weil der Charakter halt nicht gestorben ist. Dann somit ist es Asynchron. Ist eigentlich mega simpel, aber irgendwie sehr speziell gemacht. Okay, wir können direkt wirklich quick porten. Wir gehen direkt nach Damaskus mal. Das ist gerade so das Oberste halt. Aber ah, wir starten trotzdem am Rande der Stadt. Ja gut, dann gehen wir halt rein. Ja, vielleicht rennst du da nicht runter, wäre noch cool. Ja, das war's. Nicht so wirklich meine Schuld. Oder so. <lacht> Gut, also. Ähm, ja, wie wir sehen hier, die Bürgerrettungsmissionen sind noch am Leben. Und ich kriege die Mission, hier ins Bürgerviertel zu gehen danach. Das ist natürlich super. Komm, komm, komm, komm. Nein, der lebt noch. So. Okay, ist hier drin noch eine Flagge irgendwo? Nö. Fuck. Er hat angefangen. Er hat wirklich angefangen. Okay, ich bin in hier reingelaufen, aber trotzdem. Nice! So. So, den nächsten. Ah, oh, komm on! Ich habe 5x4 gedrückt! Ja, das ist ja. Mal was Neues. Das kostet dich nicht. Ich danke euch. Ich. Hey! Ah Mann! Der Herr sei geben. Er hat mich gerettet. So sieht man auch mal die, die Typen, die mir helfen. Die Partisanen. Aber ja, die sind nicht so effektiv tatsächlich. Aber oh, ich fange wieder mit tatsächlich. Verdammt. Gehst du bitte da runter? Dankeschön. Okay. Haben wir das erledigt? Die kann ich einfach so umbringen. Da es keinen Verlust. Aus wenn halt jemand die Leiche findet, dann werde ich gesucht. Aber das ist es hier nicht mal so schlimm. Und da da eh gleich das Büro ist, sollte eigentlich nichts mehr passieren. Geht. Ich hab gesagt, du sollst rücken. Ich drück R1 und nach oben und er rennt runter. Ein ganz schlauer haben wir hier. Okay, wir kriegen unsere nächste Mission im nächsten Viertel. Alter, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Alter ihr Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suk Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von ihr. Weiter im Nordwesten liegt Salachaldins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Ja, okay, machen wir das mal. Kriege ich noch einen Aussichtspunkt? Ich muss wahrscheinlich zuerst ins Viertel reinlaufen westen okay vielleicht muss ich einfach zuerst auf den aussichtspunkt hoch wer weiß ah. komme ich da hoch ich glaube eben nicht gehen wir mal noch mal rüber sicherheitshalber Ah doch, da sollte ich eigentlich hochkommen. So, und jetzt noch einmal da hoch. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das der erste Aussichtspunkt ist und finde, hier aus kriege ich dann mehr Infos. Komm, geh hoch. Jawohl, noch ein Und rechts. Rechts. Hoch. Hoch. Tada! Cool. Ah ja, jetzt, jetzt habe ich die Map offen. Cool. Das heißt, wir müssen jetzt ganz viel erkunden, Nachforschungen machen, Aussichtspunkte nutzen und Bürger verprügeln. Beziehungsweise äh, die, die Soldaten. Und wir fangen da mal an. Ach was, nee. Ich glaube, die Wachen wissen schon. Nur so ein Gefühl halt. Hörst du mich? Hörst du auf, sich einzumischen, Junge? So. Und jetzt muss ich da einmal durch den Laden springen. Cool. Da geht's nicht hoch. Aber... Doch, da komme ich noch hoch. Wir sind sehr nah an der Grenze. Das ist ein bisschen mühsam. Ich weiß auch nicht, wer da so komisch brummt. Aber okay. Geh hoch, komm. Jawohl. Sehr schön. Ich frage mich ja, wer die ganzen Türme hier angemalt hat. Und wie diese Holzbalken halten hier. Die sind nicht sehr stabil aus... Äh, ausgebaut, so wie es aussieht. Subi, wir kriegen den Informant. Yay. Äh, ich mach zuerst noch Bürgerrettung. Hi. Das ist nicht hier drin, ne? Ne, das ist draußen. Ach, leck mich! Der Herr ist mit uns, alter Mann. Ha. Ah. Oh, Aus dem Weg! Euer Leben ist verwirrt! War das der Letzte? Ich hoffe, dass... So, und jetzt der Informant. Arschlöcher. Sorry, ich mag die einfach nicht. Nicht in diesem Spiel. Alter, ihr, mein Freund und Brute. Oh nein. Es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe vier Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Ernsthaft? zusammenarbeiten wie früher? Zwei für mich, zwei für euch. Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Und oh, mit Zeitdruck natürlich. Toll! Der müsste in der Halle drin sein. So, von der Map her sieht aus, es wäre drin auf jeden Fall. Der ja, da ist es. Ist auch nur auffällig, ich weiß, ich bin mega sneaky. So, und jetzt lässt sie mich in Ruhe wenigstens. Und jetzt muss ich nur noch hinkommen. Und ich finde nebenbei noch eine Feder hier oben. Äh, eine Flagge, nicht eine Feder. Nice. Doch, doch. Wenn der mich jetzt äh, angegriffen hätte, weil die Mission gescheitert. Oh nein, war das großartig, genau wie in Aleppo? Erinnert ihr euch? Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Dankeschön. Dann nehmen wir mal das hier unten direkt, das Nächstes. Das ist auf diesem Tempel drauf, da irgendwo. Auch das kriegen wir hin. Oh, ich glaube, ich weiß, welcher Tempel das ist. Ich glaube, hier werden wir später nochmal sein. Wenn ich jetzt nicht verwechsel, werden wir hier später nochmal äh, was Wichtiges erledigen müssen. So, ich probiere jetzt mal hochzukommen. Ja, ich glaube, ich hab's. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ich habe das erste schon gespielt. Ich kenne ein bisschen was und von daher kenne ich auch einige Locations schon. Ist trotzdem echt schön hier. Tada! Und niemand hat was gesehen. Okay, ja, die sind recht offensichtlich scheiße. Hä? Was ist? Komm doch her. Und Evo hier ist eine Diebstahlmission. Was wollt ihr? Ach die. Was wollt ihr denn? Passt, gewerlin'n Daumen! Eure Suche ist am Ende. Ich biete alles, was ihr braucht. So, 6 Meter. Hä, muss ich 8 haben? 7. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Din's... Den Linken müssen wir ausrauben. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Alles klar. Oh, mega unauffällig. Ich weiß, ich bin einfach der Beste. Wenn es nur Assassinen wie mich gäbe, wäre alles gar kein Problem. Ja, der Herr hat dich gerettet. Nicht ich. Nein, der Herr war das. Super, Danke. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, hat das hier irgendwelche. Nein, ich muss rüber springen, wahrscheinlich von diesem Dach da. Das war jetzt schon Notwehr, ne? Ah, ich glaube, hier war ich vorhin schon, die Flagge holen. Wie auch immer, wir kommen jetzt auf jeden Fall rüber und können hoch. glaube, ich muss noch weiter hoch. Ah ja, noch ein bisschen. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ja. Ja. Schon schön, ne? Wie gut ich einfach bin. Der Meister Assassinen. Flip. Okay. Ich wusste genau, dass ich da nicht durchkomme. So, jetzt nicht mehr. So. Die haben angefangen. Ich kann nichts für. Nicht meine Schuld. Müsste ich dann... Ja, da sind sie ja schon. Denn du hast da gar nichts mit zu tun. Aber wir sind einfach mitstören. Das war alle von euch. Kein Problem. Mal schauen, ob er mich bemerkt. Okay, anscheinend nicht. Das heißt, jetzt muss ich noch da hoch. Auch wenn sie mich erwischen, sie stehen direkt neben dem Partisan. Das heißt, sie kriegen eh Stress. Das ist nicht der Turm, den ich brauche. Ich brauche... den da. Knapp daneben, aber auch falsch. Aber der ist es auf jeden Fall. Tada. Okay, da oben sehe ich direkt eine Flagge. Ah ja, ich habe jetzt drei extra Lebensbalken in der zweiten Seite, habe ich gar nicht gesehen. So. Die habe ich erst mal ein paar Mal gesucht, deswegen mache ich die direkt jetzt, wenn ich sie schon sehe. Dann gehen wir mal dahin. Ja, und die Partisanen sind mega wichtig, wenn ich Flaggen suche, weil ganz oft werde ich auf den Dächern halt angefickt, wenn ich wieder äh, irgendwo bin, wo ich nicht sein dürfte. Und dann gibt's halt nur Stress, und mit den Partisanen muss ich dann halt nicht quer durch die ganze Map rennen, bis die mal weg sind. Sondern halt nur bis zu den Partisanen. Und ihr könnt mir glauben, das ist sehr viel wert gewesen bei mir später mal. Ah, Scheiße. Ah, da. Ich dachte schon, ich muss noch eins höher. Perfekt. Aber wenn ich so von hinten einrenne, ist was anderes. Nope. Scheiße, sind das viele Wachen jetzt. Der lebt noch, verdammt. Hör auf immer wegzulaufen. So. Ich habe das Wurfmesser verschwendet. Schade! Okay, keine Planänderung. Ich will zuerst wissen, wie die Map aussieht, falls da noch mehr Missionen auftauchen. Aber es sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ah ja, wie komme ich da rein? Gute Frage. Eine Flagge! Wo ist denn das? Bin ich draußen in der Mauer? Oh ja, genau neben der Mauer. Alles klar. <lacht> Nice. <lacht> Richtig dumme Soldaten. Dass sie noch ihren Job behalten dürfen, ist echt ein Wunder. Stimmt. Jetzt wo du sagst. Ist das hier? Ich muss mal kurz rund um. Jawohl, da ist der Aussichtspunkt. Ja okay, dieses... Dieser Punkt wird wahrscheinlich nur für den, äh, das kleine Viertel hier zugegen sein. Im Nordwesten dieser Tempel von ihm. Also werden wir hier wahrscheinlich unseren finalen Kampf dann haben. Ah, da ist ein Informant. Sieh mal an. Ach, das sind gar keine Mauern. Na toll. Ah doch, das sind Mauern. Die Map ist nur nicht ganz. Ah, alles klar. Ah ja, die Map ist nicht ganz richtig da. Okay, also ja zum Informanten. Da ist da drin irgendwo, wahrscheinlich oben. Wenn ich da rein muss, dann wird es schwierig. Oder? Ah, ich muss auf gleicher Ebene sein. Friede sei mit euch. Nein. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die oh, in dem Verstecke im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Ich dachte, du hast keine Kräfte mehr. Egal, also... Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Niemals! Ich habe den richtigen Weg genommen. Cool! Ich habe mir überlegt, vielleicht hätte ich auch den anderen Weg nehmen können, aber ich glaube, das ist, war schon der richtige. Habe ich die? Ja, die habe ich sehr gut. Ich will nur nicht in Wachen reinlaufen. Oh, da hätte ich ohne Probleme reingekommen. Ups. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Auf jeden Fall. Ich frage mich, ob euch diese Informationen nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Okay. Ich kann meinen Assassinenkumpel nicht anvisieren. Was ja auch gut ist. Komme ich hier raus? Bitte sage ich, komme hier gescheit raus. Ja. Hier wäre ich auch gescheit reingekommen, je nachdem. Na egal. Ich muss nach da der unsere Stadt vor der sicheren Zerstörung errettete. Er gab sein Gold, um uns satt und gekleidet zu sehen. Seine Männer schüren unsere Feuer, auf das uns warm wird. Seine Herzlichkeit kennt keine Grenzen. Alles, was wir besitzen, verdanken wir ihm. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Ihr habt's gehört. Small! Dann drücke ich ja blocken. Okay, okay. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Zu sein, Alter. sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha, viel Glück. Er, einem er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Es gibt er keinen hasst sich Anlass, selbst. Ebenso sein, wie Alter. das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein. Vor lauter Scham. Er, er kann sich nicht ewig vor. verstecken. Nein, diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, es gibt um zu sprechen, Anlass hier draus, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Töricht, der alter Mann. Kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr, mit ihr mit ihm Faltchen sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Wir werden eh gleich, gleich mit mit den Waffen haben, Wir mit den Wachen. Haben. Also von daher. Tada! Cool, dann haben wir diesen Ecken ja schon alles komplett erledigt. Dann geht's jetzt dahin. Da war eine Flagge, ich hab sie gesehen. Ja gut, jetzt bin ich trotzdem zuerst hier. Machen wir die halt direkt. Sorry. Wollte ich nicht. Ja, super. Ah man Die geheime Klinge funktioniert nicht immer ganz so sauber Das einzige Gute ist, dass es so lange geht, dass ich mich heilen kann zwischendurch Okay ich werde gesucht. Ja, das mit der versteckten Klinge funktioniert immer ganz super. Das müsste auf der Seite sein. Ich habe das jetzt nur von den äh, Daten unten rechts, wo es am wenigsten weit weg war, gelesen. Da kann man jetzt ziemlich gut erraten, wo genau das steht. Reicht das von da? Anscheinend. Geil. Worum geht es? Heute Morgen. Ich habe die Laternen für das Fest aufgehängt. Und wo genau ist das Problem? Ich... Ich habe vergessen, das Gerüst abzubauen. Vergessen? Wo? Just vor dem Quartier des Händlerkönigs. Über dem Balkon. Was, wenn es fällt? Es könnte ihn verletzen. Jetzt ist es zu spät. Betet, dass es niemandem auffällt. Ihr könnt es morgen abbauen. Ach, so ein Zufall. So viel zum Klingen mehr äh, machen wir da. Immer dasselbe Theater hier. Ja. ja, jemanden, jemanden, ja. Wie gesagt, jemanden. Sehr glaubwürdig. Hey, als ob ich was dafür kann, dass die Typen mich schubsen. Kann ich von hier aus belauschen? Nein, fände ich jetzt cool. Aber okay, dann müssen wir... Scheiße. komme ich hier hoch? Nein, natürlich nicht. Ja, nachher setze ich mich dann auf die Bank und höre den anderen gemütlich zu. Fällt dann auch nicht auf. Na doch, die Bank ist leer. Okay, ich muss das Gebiet neu laden danach. Niemals! Wegen euch Wichsern habe ich alles verloren. Nix mit Gnade, du Pissnölke. Ach Mann, der hat mich gesehen. Ja, ich kann es probieren. Am mir Kreis kann ich mich noch nicht halten, das heißt wahrscheinlich wird es nix. Äh, noch ein bisschen höher und dann links. Ach, Scheiße. Doch, das macht was, sehr gut. Ach, der geht ja noch weiter. Und ja, die suchen mich noch von der Ranger halt. Die haben ja halt keine Sphäre, in der sie in den Suchradius halt haben, sondern eine Fläche, die sich halt unendlich hochzieht. Und da stehe ich halt noch mittendrin. Aber sie sehen mich nicht direkt, das heißt, wenn ich nachher meinen äh, Dive-Jump mache in den Stroh rein dann sollte ich sicher sein ein bisschen glück muss man schon haben im leben ich muss kurz warten ja das wird sein. Habe ich jetzt wieder meine Bank? Jawohl. Nein. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Der englische König vom der Erde Wir müssen widerstehen. Alles klar. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass der ein Fest vorbereitet mit all den anderen Infos, aber okay. Ich finde es halt recht interessant, die Umsetzung des jedes äh, Stadtviertel ein... Äh, was sind denn die? Ach, die wurden erst jetzt gespawnt. Dass ein Kapitel ein Stadtviertel ist, so rum wollte ich sagen. Das finde ich eine, gut, eine lustige Umsetzung, irgendwie recht interessant. Irgendwie einzigartig fast. Äh, und ich muss noch gucken, ich werde sicher Assassin's Creed 1 so editieren, aber ich weiß nicht, ob ich den zweiten und dritten Teil auch noch so mache. Oder ob ich da einfach äh, Zwischenszenen wie lange rumlaufen und so rausschneide. Ich gucke mal wegen Zeitaufwand und so. Das ergibt sich erst noch. Ich habe noch nicht angefangen. Ich bin jetzt mal äh, Call of Duty Infinite Warfare am Hochladen alles erst. Also das heißt, das Screen steht dann noch hinten dran. Vom weißen aktuell laufendes des Projektes noch. Also dass ich noch am Aufnehmen bin, logischerweise. Ich gucke eigentlich immer, dass ich das aufnehme, bevor ich es hochlade, weil ich habe mir erst genug Ressourcen. Momentan. Noch. Deswegen muss ich dann dann gucken. Okay, das ist erledigt. Wie sieht es denn auf dem Gedächtnislog aus gleich? Alle Bürger gerettet. Sehr gut, das wollte ich hören. Das freut mich für dich. So, jetzt muss ich gucken, ob ich hier hochkomme. Weil das wäre dann der letzte Aussichtspunkt. Und dann müsste ich komplett Damaskus erledigt haben. Es ist ein bisschen ein höherer Turm da drüben. Ich glaube, den habe ich schon erklommen am Anfang. Kann das sein, dass es der ist? Nicht am Anfang. Da ist eine Flagge. Direkt markieren wir mal. Es müsste hier sein. Ja, okay. Welches Spiel hatte... Breath of the Wild hatte das, genau. Da konnte man durch, so eine, äh, durch das Fernglas schauen und Orte direkt für die Karte markieren. Das fand ich voll cool. Legend of Zelda Breath of the Wild war das. Da hatte das dran, was drin. Ich war mir gerade echt unsicher, wo das war. Irgendwo konnte ich hinklicken und dann Dreieck drücken oder so. Also, äh, auf der Switch äh, X. Und dann habe ich da direkt gesehen... Diesen Punkt hast du auf der Karte angeschaut, da ist er auf der Minimap und da hast du den markiert. Das fand ich voll cool. Dürfte es ruhig mehr geben. Jetzt muss ich nochmal da hochkommen irgendwie. Komm ich da hoch? Mal quer über irgendeine Tür rauf, natürlich. Warum tut er Weil ich es kann, immer noch. Okay. Vielleicht kann ich es auch nicht. Nein. Fuck. Ich mein, scheiß auf den Damage. Piss dich, Arschloch. Scheiß auf den Damage, ich heile mich genug, aber... Nein, ich kann greifen mit Kreis, jawoll. Ich spam immer aus Gewohnheit Kreis, bis er sich festhält, jetzt ging's plötzlich. Die Flagge. Gehen wir mal unseren Händlerkönig töten. Scheiße. Ich weiß auch nicht, welche Sprache. Das spricht oder wirklich Türkisch spricht. Ich weiß nicht, ob, nicht mal, ob die allgemein schon Türkisch sprechen oder so eine Vorform davon. Es klingt auf jeden Fall türkisch für mich. Und ich will damit nicht rassistisch sein oder so. Ich kann halt einfach zufälligerweise kein Türkisch. Äh, wie ich aber auch halt nicht wirklich Französisch kann. Also eigentlich gar nicht. Ich kann Englisch. Und ja, ich weiß, in der Schweiz lernen wir das in der Schule. Das ist so, aber naja. Also, äh, wir lernen Französisch, nicht Türkisch. Äh, aber die Umsetzung davon ist halt schwer. Das kriege ich nicht hin. Ich muss zugeben, ich habe in der Schule auch äh, mich verweigert, ein bisschen für Französisch, weil die Lehrer. Und Lust. Und alles. Momentan ist es ganz okay, aber äh, manchmal ist es ganz nützlich, wenn ich es könnte. Sei mit euch. Aber ja. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Das heißt, wir gehen auf dieses Fest. Party, Fette, fette, fette, Party. Ja, irgendwie fände ich es schon cool, wenn ich das ganze mehr let's playen würde momentan. Aber ich habe jetzt hier entschieden, mal einen Editier-Stil auszuprobieren, deswegen ziehe ich den halt so mal durch. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich sage, dass mir das zu blöd ist und ob Assassin's Creed 2 dann mehr mache. Und dann halt einfach die Reiseszene ein bisschen mehr skippen, vielleicht. Okay, ich kann da nicht einfach reinlaufen. Äh... Wie mache ich das jetzt? Komme ich da hoch? Nein. Okay... Okay, ich kann über diese Wache darüber gehen. Das, das müsste doch klappen. Bitte Herr, habt ihr Geld für mich? Hallo? Ich weiß. Das dürfte ja nicht passieren. Ja. So. Bin ich jetzt drin oder habe ich verg... Da ist eine Flagge. Hä? Ja, okay, das war ein bisschen auffällig, gebe ich zu. Ach, scheiße, sind das viele. Nein! Ja, leck mich doch! Ich will nicht kämpfen gegen euch, ist das scheiße. nein, ah, nein, nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Dann müsste ich noch, also ich müsste noch mal in den Tempel rein, aber trotzdem. Kann ich bitte L, meine r 1 taste ist eigentlich nicht kaputt, was soll das? Oder anscheinend ist sie kaputt oder ich drücke sie einfach zu anders. Okay, das wird jetzt scheiße. Jetzt stehe ich wieder am Anfang. Also, wenn ich hier jetzt hochgehe, sollte ich eigentlich aufs Dach kommen. Dann spare ich Zeit, weil ich nicht drum rum, rum rumlaufen muss. Sauber. Es gibt irgendein Dach, das hat so einen Überhang, wo eine Flagge versteckt ist. Ich dachte, es könnte vielleicht das sein. War es nicht. Autsch. Okay, also wir gehen rein. Das wird eine längere Sache hier tatsächlich. Oh, diese Moves. Der ist aber auch hässlich. <lacht> Sorry. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte, esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer... Zufriedenheit? Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde, und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten? Solche Freundlichkeit. Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das Heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. <lacht> Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den Ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug. Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erlebt. Ja. Yeah. Scheiße, ne? Und jetzt muss ich gucken, wo ich hin muss. Weil ich müsste den jetzt eigentlich jagen. Aber so einfach ist es nicht hier. Aber wir haben ja vorhin schon rausgefunden, wie wir hier hochkommen. Und die wissen jetzt natürlich, dass wir hier sind. Und irgendwie muss ich jetzt da reinkommen, glaube ich. Ich guck mal kurz. Ah, fuck. Ich geh mal da hoch und holen ihn mir. Ach, da ist er ja. Hey, Mit euch will ich nichts zu tun haben. Ich will nur Fetty da haben. Falsches Targeting, Kollege. Ich guck ihn an und drück L1 und er dreht sich 180 Grad um. Wo ist dieser Speckhaufen hin? Weiß ich nicht. Da, du Fetzer, komm her. Wo sind meine Waffen hin? Rührt mich nicht an! Ich fertig haltet ihn! So. den Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Zu diese Gräueltaten. Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen. Überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ah. Aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Ja, jetzt müssen wir weg. Und zwar schnell. Okay, das ist sauber. Gut, gut, gut, gut. gut. So. Puh. Ich glaube, die Partisanen haben zum Teil geholfen und da sind einfach noch sechs Waffen. Sieben Waffen. Ach du Scheiße. Fuck, die kennen mich noch. Okay, die kennen mich halt wirklich jetzt. Das macht Sinn. Scheiße. Scheiße. Ich müsste da mehr durchspringen. Dann geht's vielleicht eher. Okay, jetzt muss ich aufpassen langsam. Warum komme ich jetzt auch einfach nicht ins HQ rein, weil das zu ist? Da bin ich relativ nah am Hauptquartier. Also oh, am Büro. Das ist ein großes Problem, jetzt langsam die wissen. Das war eins zu früh. Die wissen langsam, wer ich bin. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren nur nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Wir werden noch mit Alumu'alim reden und dann werde ich mal für mich beenden. Wahrscheinlich auch die Folge direkt. Irgendwie finde ich das komisch, keine Abmauer zu machen, deswegen mache ich das wahrscheinlich weiter. Habe ich jetzt geskippt? Natürlich habe ich geskippt. Ach, leck mich. Ja, eben. Äh, irgendwie finde ich das komisch. Ich glaube, ich weiß eh, wie ich die Folgen ungefähr schneide. Ich nehme immer eine Stunde bis eineinhalb auf und gucke dann mal, wie lange das wird. Für mich ist es einfach ungewohnt jetzt nicht, irgendwie jedes Mal an- und ab zu moderieren für jede Folge oder zumindest für jede Session. Ich kann auch sagen, ich nehme jetzt vier Stunden auf, dann schneide ich zwei, drei Folgen raus. Ist auch okay. mache ich auch. Aber es ist sehr anders momentan. Und Assassin's Creed ist halt einfach... Ich weiß nicht, ob ich das weiterhin so machen werde danach. Das habe ich schon mal gesagt. So, wir müssen nach Masjaf. Wir müssen jetzt ja erst mit dem... Mit allem reden. Oh, ich spawne wirklich am Ausgang von Masjaf. Scheiße. Na gut. Oh, da war eine Flagge. Alles klar. Kommt, Alter, ihr. Sprecht mit mir. Wie ihr wünscht. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn Sie es nicht direkt zugaben. Sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eure Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht den Rätseln, Meister. Ihr empfiehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann, davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr liest mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. <lacht> Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Ja, der Herr ist mir nicht ganz geheuer, das ist komisch. Und ja, wer das Spiel kennt, weiß genau, was kommt, aber mehr sage ich nicht. Balance halten, ausweichen, ja, bitte. Schwertmeister, mehr Schaden, sehr gut. Und wir haben gespeichert und das heißt, ich höre jetzt mal auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn das mittendrin ist. Ansonsten bis gleich. Mal schauen. Tschüss.